So, die vierte Map im aktuellen Map-Pool ist Paladino Terminal in der Letter Edition und dabei handelt es sich um eine neue Map. Wie sind denn die bisherigen Stimmungen dazu von der Zerg-Seite? Äh, zerg freut sich über diese Map, ähm, außer es geht ins Mirror. Äh, das Ding an dieser Map ist, du hast eine relativ Kurze Rush Distance. Die Rush Distance ist, glaube ich, hier äh, so kurz wie auf keiner anderen Map äh, in aktuellen Map -Pool. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Und ähm, diese, diese Map wird, wird keine Makro-Map werden. Aber gegen als Zerg, gegen Protoss, es äh, wird man sich freuen, weil ja, weil man entweder gewinnt dadurch dass man den two base all in des Protoss hält oder die dritte des äh, Protosses immer wieder abreißen kann. Äh, das liegt daran, die dritte, egal welche man nimmt, ist super weit weg und super anfällig für Aggression. Und ja, ich, also ich, ich meine meine Prediction ist da, dass das äh, gegen Zerg und wahrscheinlich auch gegen Terran für Protoss in jedem Tournament einer der ersten Bands sein wird und vielleicht sogar auf Aleda-Einbietung. Äh, Aber nur für die Protossite, als Zerg-Spieler siehst du da keinerlei Probleme? Äh, als Zerg-Spieler ist es auch keine Makromap, da ja, die dritte ist weit weg und äh, das danach expandieren ist etwas unnatürlich, man muss hin und her expandieren. Äh, das gefällt einem Zerg nicht so besonders. Aber äh, wenn man wenn man als Zerg viel Aggression spielen will, ist das die Map, auf der man es tun kann. Die Terranische Spielseite ist ja bisher mit allen Maps zufrieden gewesen. Wie sieht ben denn die Map? Ist das auch eher eine Veto-Map oder eher eine Map, die ja als durchaus gut spielbar ansieht? Es also hat auf jeden Fall eine riesengroße Mainbase mit extrem viel Platz, wo ich denke auch, dass der ein oder andere sorgen vor allen Dingen hinter diesen äh, Sideblockern. Äh, kommen könnte oder sonst irgendwelche äh, versteckten Gebäude und ja ansonsten die Natural relativ weit weg von Command Center und der Mainbase, da die Mainbase einfach so riesig ist ähm, und hat auch ist auch sehr komisch zu warnen, da es halt zwei verschiedene Seiten gibt, die man äh, zumachen muss. Ähm, ja mhm. die dritte Basis, wie ich schon äh, mal sagt ist halt ja sehr abgeschnitten von der Mainbase, deswegen ist Makro-Game auf jeden Fall auch nicht so das Beste, schätze ich mal. Ähm, aber da der, da der Terraner eh aggressiv sein möchte in seiner Spielweise, ähm, sehe ich es jetzt, jetzt nicht so schlimm. Es ähm, kommt natürlich voran, wenn man halt irgendwie Max spielen möchte, dann wird das wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Äh, da einfach die breite äh, die Breite Angriffsfläche, wenn man mal die Mainbase als äh, Ramp als, als Rapper hier mitnimmt oder die, die Wand, äh, einfach sehr groß ist. Und ja, was ich mir aber auch vorstellen könnte, dass der Protoss mit jetzt irgendwelchen Bling all ins auf jeden Fall wieder Schaden machen kann, da einfach halt so viel Platz hat da irgendwie reinzuspringen. außer One-Base-Blink-All-Ins du kannst halt nirgends, also kannst halt auf jeden Fall nicht an den ganzen äh, Wänden irgendwie Bunker hinbauen, weil da müsstest du drei, vier Stück bauen um alles abzusichern ähm, und auch halt gegen 3 Back sweeper was man gegen Zerg spielen kann ähm, wird das denke ich mal auch sehr stark sein da es halt wie gesagt einfach eine riesengroße Angriffsfläche gibt ähm, ansonsten stimme ich mal zu mit dem Expandieren zur vierten Basis wird es halt immer schwieriger und dann ist man halt auch schon fast schon beim Gegner. Deswegen werden wir da, glaube ich, sehr aggressive Spielweisen von den Spielern sehen und eher weniger ins Makro gehen. -Okay. Gut, das spricht ja auch von der Verteilung der Middle Lines, schon für sehr frühe Angriffe, da es relativ wenig gibt im Vergleich zu manchen anderen neuen Maps. Und wie ihr weiter ja schon gesagt habt, die Distanz einfach der Expansionen sind deutlich größer als auf anderen was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte ist, dass in der Mitte der Map gibt es nur einen ganz, ganz äh, kleinen Bereich, äh, wo man halt durchgehen kann. Das ist so gesehen der schnellste Bereich, um zum Gegner zu kommen. Und äh, danach müsste man die Rocks, oder die zwei Rocks kaputt machen, was natürlich auch wieder einen Zeitvorteil gibt für den Gegner. Außer man möchte sich wirklich durch diese Eng Engstelle äh, quälen. Äh, ich denke jetzt auch irgendwie, also wenn man da auf der einen Seite steht und Defender Vorteil hat, wird auf jeden Fall riesig sein im Vergleich zum An also im Vergleich zu anderen Maps. Was, was bei dieser Map nicht der Fall ist, hier in der, in der kleinen ähm, ähm, ja, Engstelle da in der Mitte. Es gab ja in der Vergangenheit die ekelhafte Map, die keiner mochte, wo es das, wo das auch in der Mitte so eine kleine Engstelle gab, wo Tors nicht durchlaufen konnten. Äh, das ist hier nicht der Fall, das habe ich schon gesehen, dass da tatsächlich jede Einheit durchlaufen könnte. Schön, dann können wir ja diese Map auch abschließen und weiterhin zur nächsten Map springen.